Jo, und willkommen. Mein Name ist die RP und meiner Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Ultimate. Ja, und ich bin schon wieder da als Gastcharakter. ich oh, mich werde ich nicht los. Nee. Oh. Oh. Wer sich beschwert, da kann sich in der Kommentar-Sektion beschweren. Ja, genau. Hm. Ja, hier, wenn, wenn, ich, wenn ich störe, könnte gerne gehen. Ja. Dann geht nicht er, dann geht ihr. Ja, so läuft das. Dann. Genau. Ihr geht aus eurem Haus raus. Ja, geht aus eurem Haus raus. Was fällt euch eigentlich ein? Na, wie auch immer. Er hat mit Mario es geschafft und er hat Sonic vergeschaltet. Und ich würde mal sagen, du spielst es mal als Sonic. Ja, gerne. Sonic! Boom, äh. oh, grün. Oh, grün. Oh. Schnell als der Schall. gotta go fast, richtig? <lacht> fast. Du hast schon Sonic, ne? Ja, ich habe schon Sonic, aber ich habe noch nicht mit ihm gespielt. Oh, dein erster Mal ist Fox nur ein weil nicht bipolare wie nennt man solche art von charaktere bipolare tiere wenn tiere irgendwie halb menschen hat tiere sind Gehst du jetzt mal raus ich habe keine ahnung wie nennt. Oh, Alter, was ist ja, irgendwie ist es voll einfach in dieser hier in dieser level die raus ja haben ja den letzten kampf gegen sonic gesehen oh. du dich will ich oh, captain falken oh, und, und mit dem, mit dem Song super sonic racing aus sonic R. Habe ich das mal gespielt. Hier raus. Ah. Ah. Äh, Vorsicht! Du weißt, was jetzt kommt. Nein, nein. Yes. <lacht> Dieser <Pisser>. Was? Dieser <lacht> Ich wollte ihn da raushauen. Mann. Yes! Was? Das ist eine Homing Attack. Aber wie lange ich die laden kann. Sonic hätten sie mal ein paar sehr gut ein paar mehr Angriffe geben können. Er kann irgendwie nur auf die Gegner losrennen, so mit dem Ding. Ja, weil es ist ja auch irgendwie sein Ding, auf die Gegner ja. auf, auf die Gegner zu, zu rennen. Ja, Marius Ding ist auch nur auf Gegner draufschwingen, der kann auch noch andere Sachen. Oh What? Sonic! Alter! What? Metal Sonic? Oh, mit Open Your Heart aus Sonic Adventure 1. Was hat für ein Level hier? Äh, dürfte Forsite sein, also aus Earthbound. Und in der Omega-Version. Na guck mal, sie ist hier. Alter, die, die haben sich auch so ein zieldingen irgendwie. Ja, das ist, ist ja auch so ein Homing-Attack. Ha. Ha. Oh. Oh. Alter. Ich glaube, glaub, dieser Metal Sonic macht dir gerade ah. ein bisschen der Klebenssäule, ne? Ja. <lacht> so schnell. <lacht> <lacht> yo, too fast. Eigentlich heißt es ja. yo, too slow. oh uh. Nein. Ich uh. <lacht> okay. wollte dir noch mehr <lacht> ich habe nur die uhr gesehen wollte mir die uhr schnappen auf kommt der auf mich zugedüstet. so hier frisst hat oh. oh. mm. mm. mm. in die in die lenden in die lenden also auch im abenteuer schon diese level gespielt hier wo nur solche raketen hier waren auf dem ja den, boah. das war so nervig es war gegen melinda der war voll gestört ey. Das war gegen Melinda und die Ich habe mich so schwarz geärgert. Ich dachte mir so. Oh ja. mein Gott. Ha, sehr gut. Das ist das. Voll einfach. Aber dann habe ich gesehen. <lacht> war nicht so einfach. Hey, die haben die ganze Zeit, diese blöden Dinger. Die sind auch voll auf die losgegangen. Ja. Der Mann, okay. Oh. Kirby, Kirby und Kirby. Ein Geschmacksrichtung. Sonic Heroes. <lacht> das, das Spiel wollte ich früher immer spielen, ne? Ich habe es äh, tatsächlich auf PS3, habe ich das konnte man wirklich tun auch obwohl es eigentlich ein playstation 2 spiel ist aber ich kam mit dem spiel nicht so, so ganz klar weil, weil es ist zwar angelegt an Sonic adventure 2 was ich gespielt habe was, was in meinen augen einfach viel besser ist aber oh, machen wir Die kommen irgendwie nicht hier rein wieder ich habe gesehen wie der eine auf den anderen aufgesprungen ist um sich zu retten Na, komm mal nach. Na, du das schiff noch ja von wem ist das von dem most broken charakter aus brawl <lacht> ja Metanide. Der war irgendwie voll broken im spiel ja. wie ich das gehört habe ja weil irgendwie jeder den seinen moves irgendwie zum retten da ist Boom. Ja. der wurde sogar irgendwie von turnieren und so verbannt weil er so gut war <lacht> was ja irgendwie weiß ich nicht hey, der nächste gegner ist oh Chic. oh seven rings in hand das ist cool und das spiel an, an sich ist relativ kacke aber die musik dazu ist mega geil mir das. ist nicht war Welchen Wart hast du überhaupt genommen im Abenteuermodus? Äh, also kannst du konntest ja zwischen drei Charakteren wählen am Anfang. Äh, den bewohner habe ich genommen. Okay. Und du? Äh, wir waren mal ganz links. Marv. Okay. Ja. Den habe ich auch schon gerettet von der anderen Seite aus. Den habe ich auch gerettet. <lacht> ich muss nur Schick retten. Okay, was. So, Okay, genau, ja. Pium. Töter. Was? Ah. <lacht> <Hat's lacht> er Mal. Ey. Ich hab grad auch so ein linken Aber warte, komm her. Du, komm her. Wo ist eigentlich gefährlich, ne? Es ist gefährlich, aber. Noch flieg lieber nach hinten nach rechts. <lacht> oh, okay. Ah, ich bin. Okay, ich dachte, ich wäre rausgeflogen. Ich habe es auch gerade kurz <lacht> gedacht aber das war extra klasse plus 0,7 dann ist der poser der poster jedem angriff ne? Ja, ne? wonder world aus sonic lost world nein habe ich ja auch schon freigeschaltet ich habe aber noch nicht mit ihm gespielt oh mein gott sei Dark da klar Ja, ich mag, ich hab gehört, du magst Feuer. Ups. Leute, bist du blöd? Ich wollte auf den werfen, Mann. Are you retarded? Was passiert eigentlich, wenn man, äh, wenn beide aus der Arena fliegen, kurz davor sind aus der Arena zu fliegen. Was? Und, äh, ich fliege als Erster raus und, warum ist jetzt der Smashball am Boden? Oh Gott, das ist, das war ein echter. Oh mein Gott, er hätte dich fast erwischt. Der hat er seinen Hyper da Crasher gemacht. Hey. Was wie da Klavier? Wie tanzen? Was, ne, was ich ne? fragen wollte, ist, wenn man, wenn beide rausfliegen, ne? Und ich fliege als erster raus und der Gegner ist auch kurz davor rausfliegen. Dann, dann, und dann verlierst ich, du. Ja, aber dann komme ich wieder rein und der gegner und der Gegner fliegt gerade raus. Ich weiß nicht, was <lacht> da passiert. Ich hatte diese Situation noch nicht. da muss analysiert werden. Ja. Bono spiel Ob ich da so schnell durchkomme, das weiß ich jetzt nicht. Let's ja. go. Ich bin nur schnellste Ding im Universum. Alter, das war. Äh, verdammt, ich bin <lacht> gefangen. <lacht> <lacht> <lacht> es wäre jetzt witzig gewesen, wenn das schnellste Wesen der Welt hätte vom schwarzen Loch eingesaugt wird. Hm. Ja. Das wäre witzig geworden. Eigentlich hat man genug Zeit, die ganzen Dinge einzusammeln. Ne? Eigentlich ja, aber der noch ist extrem langsam und du bist am Ziel. Piu! Hm. Geschafft. Ach, ja, wer ist denn Meister? Meisterhand, nur Meisterhand. No, Meisterhand? <lacht> Da die Meister, an. Pass, pass auf! Oh nein! Muss äh. auch zeigt Die Meister an die noch, noch Mittelfinger. Das ist äh, teilweise in manchen Spielen so, so. Kommen einfach so irgendwelche Random Hände zeigen Mittelfinger. Ja. Ja. Vor allen Dingen in so Flash Games kommen einfach so Hände und dann so boom, Mittelfinger. Ja. Das ist stärkste Waffe der Welt. Warte. Die Hand ist gestand! Okay. Hau zu, prügel die Hand. Wurde mein Hintergrund, Hinterroller. Uh. Oh, der Hinterroller, Alter. Ja. Hast du gesehen? Hatte gerade Mittelfinger gezeigt. Ja. Hey, dann alle, die das nicht gesehen haben, haben drückt Pause und, so und gut hin. Sie hat euch euch gerade Instant Mittelfinger gezeigt. Nein! Nein! Da! Schon wieder! Hast du, hast du gesehen? Ja! Da treffen mich auch noch! Ey. Alter! Ey, boah, hast du den gesehen, den Mittelfinger? Ja! Der Mittelfinger hat sich getötet! Na oh, komm her! Der Part heißt, die Macht des Mittelfingers! Los, hau ihn! Hau ihn! Hau ihn! Nein, ich trete ihn! Ich trete ihn! Jetzt, Verfolgungsangriff! Boom. Ah, kommt noch was? Glaub nicht, ne? Ja. Sonic Speed. Oh. Die Hand wurde erledigt. Sando. 6,0. Gut gemacht. Das war ein schlechtes Ergebnis. Ja, aber Sonic war drauf. Ja. Ja, war er drauf? Ja, war er drauf. Sehr gut. Oh, Live and Learn. Oh, mega Musik, ey. aus Sonic Adventure 2, der Final Boss. Weiter ja noch auf His World. Oder ist das nicht das auch ein Remix von? Uh, His World ist uh, aus Sonic Adventure 2006. Und wenn, wenn ich sagen darf, Leute, spielt nicht Sonic der job 2006. Das Spiel ist Mega-Kacke, vor allen Dingen. Es ist Habe ich ja auch gehört, dabei. <lacht> Es ist so, so an mein Es lädt sehr lange. Es hat den längsten Ladebildschirm überhaupt. Vielleicht sogar noch länger als in. Äh, äh, oh, wie wie das Spiel? Denn? Du hast mir davon was erzählt, wo, wo du mal irgendwo warst. Oh, War es das Spiel immer noch geladen? Äh, wann hab ich davon erzählt? Letztes Mal? Ich glaube ja. Das haben wir glaube ich davon erzählt. Äh, was war nochmal? Äh, war die Ach Ja. Weiß ich nicht. Was habe ich in letzter Zeit alles gespielt? Keine Ahnung. Oh, laut nee. Ich habe keine Ahnung. Egal, wie auch immer. Das Spiel hat auf jeden Fall einen sehr langen Lade. Da ja, Zeitwarten. Jetzt kommt mir die auch bekannt vor. Ja. Ja. Live and learn. Ja. Ja, die kann ja auch noch so weit weg, wo ich nie ein Sonic gespielt habe. Außer also, ja, eine Demo von Sonic Heroes. Ja, hier das, das ist ein Song der bleibt einfach im Gedächtnis. Er bleibt einfach im Gedächtnis, weil er so gut ist. Ja, Sonic und wir sind allgemein gut. Von ja, was ich gehört habe, ja, wirklich. Äh, Sonic, Sonic, More More, also Sega, er ja, ist einfach ein Meisterin, gute Musik zu machen. Darin sind die Meister. Was, was die Spiele angeht, sind die leider nicht immer so gut. Ne, nee, nicht wirklich. Das war das letzte Spiel, was die rausgebracht haben. Eine Sonic Forces. Und wie war das? Hast du halt gespielt? Ich hab's gespielt, auch zu 100%. Es war nicht schlecht, aber es kommt halt nicht an Sonic Generations dran. Und wenn man mal an, an so Spiele wie Sonic Boom nachdenkt, davon möchte ich ja jetzt gar nicht reden. Da ja. Dieses Spiel war sowas von voller Glitches da denkt, denkt man sich nur will so so das haben die haben es nicht nicht mal versucht mit <lacht> meiner band ein kaum leben gelassen oh, und, und nintendo alter jetzt will ich das bild sehen es ist alter ja, guck mal, da bin ich hey da ist ja ein kleinerer sonic da bin ich mir halt nur ein das könnte auch oh mein gott Wie könnte das sein guck mal hier, äh, ja, ich, weiß. Ich, weiß, ich weiß auch mehr ich weiß wie auch immer. Ja. Endergebnis. Sonic. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, du hast einen Zylinder bekommen. Oh, geil! Ich habe einen geilen Zylinder bekommen. <lacht> Zylinder. Oh. Ups. Äh. Weiter. Und. Ba oh. Bayonetta. Bayonetta. Die habe ich noch nie gespielt. Let's go. Was, wie Knarren? Ja, Knarren an den Füßen. Ja. Oh, muss aufpassen. Suplex, ich mich noch selber raus. Ja, aber ich mache Suplex. Suplex. Su Suplex, City, äh, äh, ja, in Suplex City, was? Äh. Suplex City. Was machen die Leute zur Begrüßung? Sie suplexen. Genau. Und was sagen sie, wenn sie auch Wiedersehen sagen? Sie sagen auf Wiedersehen. Ja. Ja. Nee, sie suplexen sich. schütten sich nur die Hand. <lacht> hast du gedacht? da so, komm, komm mal näher. Oh, ich bin eingefroren. Glitch. Da, so, flieg raus. ok Okay. Oh, kämpft nun mit. Alles klar. Ja gut. Ähm, sollen wir auch andere spielen? Wir können doch ja nicht immer nur die klassischen Mode spielen. Ja, gibt's dann auch wenn man muss. Ich habe mich noch nicht hier so umgeguckt. Naja, es gibt ja noch Training. Äh, du kannst mal Multi Smash spielen. Was gibt es da alles so Schönes? wir ja, waren Herr, herrscher von Gegnern auf ihr K.O. Was du okay. du schon? Das, ist, das ist 100 Smash. aber wie schnell kannst du einen Gegner besiegen? dass Smash ist gegen alle Charaktere. Ja. Ich glaube nicht, dass das wir so gut haben. Nee. Smash. <lacht> <lacht> <lacht> Ich hab mal so, so eine ganz eklige Taktik mal äh, im vierten Teil mal, mal gemacht. Es war so ein richtig ekel, so eine richtig eklache Taktik, aber ich weiß. Ich glaube das war mit Luigi, glaube ich. oder äh, ja, spiel mal äh, ganz ganze Smash. Ne, ja, wenn dann will ich auch schon irgendwas anderes machen, ja? Ja gut. Das ist ein Spezial Smash, das, ähm, das eigene Regeln, ne? Ja, eigene Regeln. Super Sande. habe ich mal gemacht. Und mach mal irgendwie Multismash irgendwas. Ja, machen wir Mutti Smash. Beim nächsten Mal, wenn ähm, ich auch zu Hause bin und ihnen auch gleich äh, als Freund eingetragen habe. Vielleicht oder vielleicht nächste Woche äh, machen wir auch mal äh, ein paar Kämpfe gegeneinander. Ja, gerne ja, können wir mal sehen, wie ich so bin. Mal mal das Smash. Ja, wo möchtest du spielen? Ja, mm, ich den Hintergrund davon so, gut. Susako Kessel aus Street Fighter, wie die Wolken so. Ja. Kommen. Wen möchtest du als Kämpfer? Ich würde mal sagen, Donkey Kong wird sehr einfach sein. Mit ja. Smash. <lacht> ja, genau. So, ich nehme natürlich den goldenen Ozaru. Das habe ich auch im 100er Smash von äh, von Melee gemacht, weil das äh, muss es so machen. Wenn du das nämlich denn, nämlich geschafft hast, äh, 100 Gegner zu besiegen, dann hattest du sogar die, die Chancen, Charakter zu bekommen. So, gucken, ob das funktioniert funktioniert. Ich hatte es, äh, ich hatte es mal fast mal geschafft und ich hatte auch nur noch zwei Gegner und dann bin ich gestorben. War irgendwie langsam, also, aber so. Uh. Ja. Ich Kann eigentlich nur den ja machen. Wir ja, machen irgendwie gar nichts, ey. Ja wirklich. Das sind nie charaktere Was sollen die auch tun? Oh. Die sollen nie Da kommen manchmal normale Charaktere, ne? Ja. Äh. Mm. Ah. Da, das Donkey Kong. Da ist er weg. <lacht> da, ist, da ist er wieder weg. <lacht> ja und jetzt ist er weg. Und du bist wieder allein, allein. Er hat die Knarre mitgenommen. Ey. Ich wollte die Knarre eigentlich. Ey. Ich, ich wollte auch schon mal eine Knarre haben. Kann wohl Beine schwingt Ich will auch mal die Beine schwingen. Wolltest wollte auch mal die Beine schwingen. Ja. Aber oh, was? x bombe Wir deaktiviert, Mann. Irgendein Mie charakter Uh, uh. Samos ist da. Na, ist sie weg, oder? Nee. Nee, Samos so Oh nein, die hat die Feuerwehr genommen. Oh nein, jetzt hat sie sich gehauen. Nein, nein. Und ich okay. darf nur Sachen hier haben. Was oh. oh. du brauchst damit? <lacht> <lacht> ah, hat er mich auch noch verbrannt, wo ich sie gar nicht mehr hatte. Das ist eine Bombe eine smart bomb Boah, ich habe dann auch <lacht> bist dich du unbedingt controller ja, so schlecht bin ich das eigentlich nicht mit dem ding aber aber ja ne? wenn schon dann denn schon ne? ja ich werde gleich mal nachsehen ob joschis wohl die ich zu zeit spielbar ist können wir das nämlich mal spielen ja aber voll das ist in das süße Yoshi abenteuer voll knuffig die ist ja immer noch am leben Und was ist immer noch am leben Jetzt töte mal Samus, weil ansonsten sieht er ganz schön schlecht für aus. Mist euch mal. Du auch. Also aus ah, oh, ist raus und jetzt ist Nest da. Na, Vergeltungspistole Vergeltung jetzt Pistole. jetzt eigentlich bringen mit meinen Schaden. Ich glaub, die normale Pistole wird die auch schon erledigen, ne? glaube auch. Und dann jetzt hat Nest die Knarre. Oh, es ist down. Boom. klatsch klatsch, klatsch. Boah, das könnte noch knapp werden ey. ich werde hier noch von irgendwas raus pass auf so hatte ich das ja auch und ich hatte dann nur zwei gegner gehabt oh Gott, das ist das ist und Boah, damals das ist ich geschafft <lacht> 100 gegner wird jetzt auch als ding angezeigt gut Ähm, bewältigen in den vier minuten ist äh, Ich habe keine ahnung wer es ist es geht da lohnenweise ach das ist bayonetta glaube ich sogar hm, könnte sein oh. zum ersten mal ein Smash das gewonnen ja das nice. stimmt Boom. 20 minuten aber ja Soll ich mal versuchen <lacht> ja mach mal ich krieg voll auf die fresse auf Jetzt wird ihr eure Wetten abschließen. Es gab ja mal so eine Strategie mit Pikachu. Ja, ne? Ich glaube, es war mit Luigi oder mit Pummel. Ich kenne aber auch eine Strategie irgendwie oh, oh. gibt jetzt. Eure Wetten ab, wie lange dann überlebt. So ein, zwei Versuche, will ich auf jeden Fall machen. Da muss man einfach nur unten runter springen und immer Donner spammen. Ob da noch klappt, da kommen die ersten, aber ja, zu tief. Warte mal. 0 gehe ich nach ich glaube ich früher machen oh, das ist ja viel langsamer der blitz weißt ja. du, der blitz tut ein so ein bisschen nach oben machen und dann ja so und... ist der blitz langsamer egal oh gott Alter. Du hast, einen, du hast einen gegner besiegt ich habe ihn erledigt ja du hast einen erledigt ha. Ha. neuer rekord rekord so lassen wir ausstehen genau zum ersten mal im brutal Smash ein gegner besiegt na können mal sehen liebe kinder oh, der, der, in früheren titel gab es da glaube ich schon meilenstein oder so ja Da muss es aber glaube ich glaube ich so, sogar ganze vier gegner platt machen aber es gab eine möglichkeit halt, wie man das machen konnte Oh, wir können ja in den Shop gehen, Und Sachen kaufen. Oh, geil, Primärgeist, Cool, ich dann ja. Oh, oh, mal da. oh eine Vario-Mütze, hol dir die. die. So was von Vario-Mütze holen? Oh, ich kann mir alles hier holen, eigentlich. Oh, hier kein Falken outfit äh, Das ist ein Geist, damit. ja damit. mehr oh, auf Level. Oh, auf, auf Level 99, Evolution möglich. Das hatte ich noch nie gehabt. Ich auch noch nicht. Ich habe einige auf Level 99 gemacht, aber Mhm. Ich habe einfach nur so gefüttert oh, äh, Musik. Oh, aus Xenobi Electronic 2. Habe ich nie gespielt? Äh, ich nicht. Yay, yay. Ja, ähm, Gibt es noch was zu sagen? Ja, eigentlich nicht, ne? Nee, ich glaube, wir haben es ziemlich alles gezeigt. Also erhalte Geschenke bei besonderen Events. Es gibt gerade keine Events. Schade. Amiibo. Amiibo. Stärke die. Es gibt ja auch neuer amibus hm. äh, zu äh, Zum Inkling und äh, zu Ridley und zum Wolf. Oh, hier die, die Geister haben wieder eine, eine Auswahl an Geistern, um die du dir schnappen kannst. Du hast jedoch immer nur einen Versuch für die du Ist der Geist fürs erste Futsch. Hm, weiter. Der Geistes zeigt dir, wie stark er ist. Der geist der mit Turen angeben kann. Doch Wenn du nicht so lange warten willst, kannst du die tat mit der Stärker neben gegen schlagkräftige Gegner bestehen zu können, triffst du allerdings mit schwächeren Team angefangen? Er kann man sozusagen Geister frei spielen oder was? Aha, da darf es die ganzen ganzen Hilfsarbeiten sind so da. Mhm. Willst du mal einen versuchen? Nimm mal, ja, sie ist von am m 6. Mhm. Die Olle von Roy oh. äh, Glas show hm. kämpft doch direkt gegen Astin, kämpft gegen Fuchs Luigi. Hm. Drei Sterne, ja, komm, versuch's. Gegen Schweif, Luigi, alles klar. Dann pass mal dein, deine Geister mal an. Erstmal, wähle dein Kämpfer. Wen nimmst du? Linkman. man mmh. Sollte ich meinen Stärksten nehmen? Ja. Warma. Was zu tun? Heute haben wir warum schadenswert kurzzeitig die Angriffskraft. Möchte ich mal und die ah, stärker ah. okay. Kampf gehen mit Vergeltungsknarre, kommt ja Lipsticks. weniger empfangener Schaden durch Nahkampfwaffen. Ja, okay, nehmen wir das war nur einer dann aber. Okay, link gegen Fugen gegen Schweif, Luigi. Fuchs, Luigi. Na, mal los. Zeige mir, was in dir steckt. Was? Was? Was? Oh, wilde Winde. <lacht> no. Alter, das bleibt nur sein. Hallo? <lacht> oh, schade. Gar machen, hallo? <lacht> oh, gar hallo. Oh, was? Oh, Zelda. Zelda, schnapp sie dir. Hol sie dir, verprügeln, verprügeln äh, die Frau, die du liebst. Ja, kommt ja näher. Ne? Hallo Baby, ne? Hallo Baby. <lacht> <lacht> Komm her, Sp ne? Tust auch so gerne Leute in die Luft jagen? Ja. Sehr, sehr. Zitat von Link. <lacht> <lacht> ja. Also anstatt irgendwie so albert einscheinen oder so. Ja. <lacht> Jetzt kannst du mit Zelda spielen. Was oh, sie sieht voll cute aus. Ja finde ich auch. Ich also, viel besser als Bitch Zelda. Ja. Äh, lass dich erneut gegen ein Ziel kämpfen. Das ist um das die auf der Geistertabelle entgangen Gang. Oh. Das ist Lucina und Tiki. Tiki. Bestre äh, was waren die auch mal? einen Kampf auf der Geistetafel mit Unterstützung eines oder mehrerer Geister. Und kriegt voll auf die Fresse. <lacht> ja. Gerne. Oh nein, er ist weg. Warum? Weil du verloren hast. Versuch mal gegen Glass Joe zu, und zu gewinnen. Ja. Ja. Wir gegen Luigi. Wollen die damit andeuten, hat Luigi auch immer verliert? <lacht> Offensichtlich. <Alter. lacht> er hat Glass Joe. Oh, er ist der Ein, was die Gegner aus Punch out. Der gegner setzt auf spot ein spot ein ja ah, genau mit seinem Torn kann er dir sogar schaden zu fügen das das. hast gewonnen aber ein kp kampf ja <lacht> nach dem sieg kommt es auch an trifft den kämpfer um den geist so frei nach der Timing um die lücken drehschild zu treffen hat hat so schön Ja, schutz da bricht den schild ein wenig beim nächsten versuch hast du bessere chancen ja, so nicht, Oh, äh, okay. Oh. Oh, ihn getroffen? <lacht> der Geist gehört dir. So, ich auch einen Boxer bekommen, der jeden Kampf verliert. Schaden <lacht> Geil. Lol. Zum ersten Mal auf der Geistetafel einen Kampf gewonnen. Yay. Yeah. War ja nur gegen glas Joe. Hey. Oh, oh, nee, Die habe die hab ich sogar. Die habe ich auch. Oh, Explosionsangriffen gegen. gegner sein Spezial seitwärts ein. Der, kann, oh, der Gegner erhält aber auch im Kampf Unterstützung gegen Palutena. Könnte schuld sein. Das. Was auch von feiern Emblem 6 lied Ja. Und, und wir kämpfen aus einer black Chronicles-Stage. Was? Was das? Hey. Ja, da muss eine. Zukünftige Ehefrau beschützen, oh. frist hat und ich bin ja auch noch erledigen. Ja, easy. für dich gibt es doch keinen Grund mehr zu kämpfen. Hallo, <lacht> wegen diesem blöden Wind von vorhin, ey. Ja. Gegen Luigi das oh. so getroffen. Geil, yeah. Feuerangriff plus ist gut für Zelda ja ähm, oh, Rotom. und äh, muss ja jetzt dann, so lange machen bis sie alle wechseln oder was nein nein natürlich nicht. es gibt halt ne? ja, die tun sich dann nach fünf minuten wieder aufladen oder ja, was ja kommt halt nur das dazu Also, so okay ja, jetzt habe ich aufstanden ich habe es ich habe es am anfang nicht verstanden aber jetzt verstehe es ja ähm, gibt es noch was zu sagen ja, reicht heute ja gut dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder jo ciao ciao bye bye und tschüss